Gefühle sind keine Beweise. Warum? Was Sie fühlen, können Sie mit absoluter Sicherheit behaupten. Niemand verfühlt sich. Aber warum Sie fühlen, was Sie fühlen, darin können Sie sich sehr wohl verrechnen. Denn niemand kann in sein eigenes Gehirn schauen, um nachzuvollziehen, welche Erfahrung oder Erinnerung zu welchem Gefühl geführt wird. Deshalb, bei der nächsten Diskussion mit Ihrem Partner. Behaupten Sie bitte nur, was Sie mit Sicherheit wissen, Ihr Gefühl. Und bestehen Sie nicht darauf, auch zu wissen, was Ihnen gar nicht möglich ist, nämlich den Ursprung Ihres Gefühls. Und nochmals, meine Sichtweise ist zwar nicht Mainstream, aber dafür effektiv. Und sie wird verständlicher, je mehr Videos Sie von mir sehen.